Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Evakuierungen aus dem Sudan. Angesichts der anhaltenden Kämpfe haben die USA ihr Botschaftspersonal ausgeflogen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums läuft derzeit auch ein Evakuierungseinsatz der Bundeswehr für deutsche Staatsbürger. In der sudanesischen Hauptstadt Khartum liefern sich die Armee und eine verfeindete Miliz weiter schwere Gefechte. Tarifeinigung im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Der Kompromiss auf Basis des Schlichterspruchs sieht für die 2,5 Millionen Beschäftigten zunächst eine steuerfreie Sonderzahlung von insgesamt 3.000 Euro vor. Von März 2024 an soll es zudem ein Plus von 200 Euro geben, sowie anschließend 5,5 Prozent mehr Gehalt. Mögliche unbefristete Streiks sind damit vom Tisch. FDP beendet Bundesparteitag. Generalsekretär Djerzarei zog eine positive Bilanz des dreitägigen Treffens in Berlin. Die Delegierten hatten eine Reihe von Anträgen mit Forderungen, darunter Nachbesserungen beim Heizungsgesetz, ein verstärkter Ausbau des Straßennetzes und weitere Kernenergieforschung verabschiedet. Zudem wurde die Parteiführung neu gewählt. Erneuten Massenproteste in Israel. Trotz des vorläufigen Stopps der umstrittenen Justizreform sind landesweit hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie sehen durch den geplanten Umbau der Justiz die Demokratie in Gefahr. Die Proteste dauern bereits die 16. Woche in Folge an. EHC Red Bull München ist neuer Eishockeymeister. Das Team gewann mit 3 zu 1 gegen den ERC Ingolstadt und holte den entscheidenden vierten Sieg im fünften Playoff-Finale. München gewinnt damit zum vierten Mal die Eishockeymeisterschaft. Das Wetter. Morgen im Nordwesten meist dicht bewölkt und zum Teil kräftiger Regen, sonst Schauerwetter, örtlich kurze Gewitter und gelegentlich Sonne, 11 bis 18 Grad.